Ich hoffe, ihr seid alle damit zufrieden. Die Tränke sind alle auf mich heute. Hey, ich bin im Puff. Ich bin jetzt gerade echt im Puff. Ja, ich gestehe, ich bin das erste Mal in meinem Leben im Puff. Aber es ist ein Los Blazes. Also, Mädels, nicht leicht, die Panik verlieren. Das ist der edel. Ich kann ich hier mal bitte alles auflöschen, dann kann ich ein normales Bild machen. Darf ich mal aufs Bett bitte? Ja, die ich hab mal so ein Blastock. Nein, hier an der Seite. Ich hab's. Ja. Nein, das will ich, ich will nicht machen. Wir mal kurz hier was. Macht das nackig oder angezogen? Hey. Gib mir eine Nütte. Ja, können wir? Gib mir die schwärzeste Nütte, die du je in Laden hast. Okay, die dann. muss potschwarz sein, die muss schwarz sein wie die Nacht. Ja, da hab ich zwei, drei Stück da. Dick, dünn, mittel, mach. alles mein, was du brauchst. Ist mir, ist mir, ist mir scheißegal. Ja? Ich brauch die schwärzeste Nutte mit dem rotesten Strich, den sie hat, damit ich wissen kann, wie wir schwarze Fliegen zu roten Fugen aussehen. Christa, ja, ich die sag. Tränke auf mich heute, die Nutte auf mich, genauso. Hier. Ja. Hier. Ja. Ja. Ist nackig? Meine Aha, aha. Nackig, okay. Ist nackig? Ja, Nee, ich hier kein Licht von euch. Wir wollen bloß wissen, ob es nackig ist. Wir hoch, gehen wir hoch oder was? Achso. wir mal so. Noch. Wir gehen mal hoch. Schlafen wir noch, wenn du dich nicht benutzt. Ja. Na ja, gut. Das waren das ist für die billigen Nutten hier. Ja. Wir wollen die Asien-Nutten. <lacht> <lacht> Alter, ich weiß, dass hier einfach mal hoch geht, oder? Ja, hier, ja, hier ist, ist doch auch. Ja? Hier was wird lange Casino Royale ja. ja, So wir mit Marmor auf Das war hier bestimmt die Leute, die am meisten eingebracht hat das war die Mutti. Die Mutti. <lacht> die Mutti mit der ja, ja. schönen Stimme. Ey, Kola. Gua. Gua. Ach, du willst Ach, du bei mir eingeblasen oh, haben? Äh, vor wie mach ich's dir? Jawohl, ich bin so gut. Du bist gleich fertig. Ja. Oh. wo ist denn? Ja, die wo ist eine Süße? Ach, was ist dies mit lang? Komm, dreh dich schon. <lacht> Du bist ja meine Frau. Das ist die, die ich dir versprochen habe. Ja. Da muss ich gleich stolpern. Komm, weiter geht's, sonst kriege ich Golden. Aber musst müsste das ja wissen, dass hier irgendwas ist. Weil ihr ist nicht umsonst eingebrochen. Klar. Weißt du? Wie meinst du das? Na hier, eingeschlagen alles, weißt du? Das ist ja... Ach, was war das? Ich. Ja. ja, das war so... Profi der klassischen eine I bet you got no team up. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Also, das, kann ich nicht, das kann ich euch nicht nur so enthalten. Schaut mal. Klopf, klopf, Passwort, Lüttenbrille. Lüttenbrille, klingt gut. Den lassen wir rein. Alter. Geil. Einfach nur geil. So etwas braucht wirklich jeder, weil sie möchten ein Haus. Ich poliere erstmal die Stangen und ihr schenkt mir dafür ein Abo. Bis dann und checkt den Insta-Kanal von meiner Freundin Josie 2K18, 2018, sonst verschimpft sie wieder. Ihr kennt das so, äh, Prozedere. So, ein Like für jeden anderen, Answer, den ich von hier bekomme. Macht's hoch, Männer zeigt Solidarität. Alle Daumen hoch. Bis dann, bye bye. Moin.